gegen mich. Ey, wenn das jetzt nicht klappt, dann kann ich mir den Schwanz abschneiden. Was zur Hölle war das? Du SPAST! Ich glaube, mein Schwein stirbt. Das ist so gay. Muss ich es echt so ausdrücken, ey. Mein neues Projekt lautet. Super. Super Mario Brothers. So ist es, Mario. Jo, ihr abonniert einfach zu schnell, Leute. Lächerliches Intro. Scheiße. Wo ist der Eingang, verdammt? Quasi. Hey, was soll das? Und das ist das zweitschlimmste. Justin Bieber. Ich bin der größte Idiot auf dem Planeten neben meinem Bruder. Meine Fresse. Ah, hätte schon noch zusammenkrachen können. Hau ab! Du kannst kleiner nicht weiter Verdammtes Schwein! Ich bin halt ja wirklich pick. Nein! Oh Gott! Oh mein fucking shit! Oh mein crazy kid! Warum treffen mich diese dummen Opfer? Ich bin ein Versager. Ja! Geh weg! Und in Mario World war es eigentlich genauso. Da gab es immer mal. Scheiße! Ah ja! Lasst uns wieder ein bisschen Spaß haben. Sei like Leon und Merle. Oh, witzig! Rutschig! Rutschig! Rutschig? Das ist geil? Das ist so cringe. Achtung, Domi. Rutschig! <lacht> Geilkeit ist Münzengeil. Macht mal eine Spam-Aktion in die Kommentare. Schreibt, Geilkeit ist Münzengeil. Und soll zu DSCS gehen, um den Münzensong zu singen oder irgendwie sowas. Was bringt das? Keine Ahnung. Was bringen Spam-Aktionen bei äh, Kedos Livestream, wo wir Gronk immer holen? Es ist halt lustig. <lacht> okay. Und noch was Ekelhaftes für den Moment. Ich habe jetzt seit circa zwei Stunden in den Mund gehabt. Und dann ist momentan flüssig ohne Ende. Ich muss sagen, das ist sehr, sehr ekelhaft. Kennt ihr diese, ja, Erfahrung? Ja, muss mir ja erst erstmal hier den <lacht> Mix reinhauen. Ekelhaft! <lacht> <lacht> Miyamoto, was hast du gegen mich? Lalalalala. Mm, wie kann man... Wie kann man nur so blöd sein? Jetzt helf mir doch mal, Junge! Ich geb dir dann auch einen äh, Penis. Verarscht, ich hab gar keinen. <lacht> Okay. Mit euch zu spielen? Nein, danke. Das spiele ich ja lieber an mir selber. <lacht> Scheiße. Scheiße. Was geht? Weg, weg, geh da bloß, weg! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Das ist nicht wahr! Ist da was gescheit? Ein Pilz? Da ist das gar nichts. <lacht> ist vielleicht sogar besser? What the f- What the hell? Ey, wenn das jetzt nicht klappt, dann kann ich mir den Schwanz abschneiden, ohne Scheiß. Dann habe ich es nicht mehr verdient, irgendwie den zu tragen. Was das? Okay, das kann man jetzt durchaus positiv sehen, dass hier ein Cooper wieder ist. Denn mit dem kann ich den Bastard hier killen. Und schaff's nicht. Weil ich dumm bin. Und 1A, 1A gelöst. Mann! <lacht> Digga, mich am Arsch! Dass das gibt. Was war das? Was zur Hölle war das? Ich bin wirklich erregt. Und wer jetzt an Zweideutigkeit denkt. Der sollte diesen Kanal jetzt abonnieren, Herr Schnee. Das ist nicht normal. Was passiert eigentlich, wenn der mal aufs Klo muss? Der! Ja, der macht das nebenbei. Der, der schmeißt die Fernbedienung Schmei in der Luft, in der Zeit zieht er die Hose runter, hat er so, so einen Becher nebenbei, fängt die wieder auf und dann schnell den Rüssel rein und, und pisst nebenher und macht dann sofort weiter. So gehen Japaner aufs Klo, Leute. Okay. Mit dieser Erkenntnis, dass ich niemals der Beste sein werde, verabschiede ich mich und äh, hoffe, wir sehen uns in Super Mario Galaxy. Wieder. Bis dahin. Super Mario Galaxy. Bist du wach? Dann lass ihn spielen. So, what? Ich finde, die Grafik ist sehr, sehr gut. Ein Podest erscheint. Finde ich witzig. Deshalb wählst du ja auch mit beiden Stimmen CDU. Und scheiße, Ich rate euch da dringendst von ab. Also, pass auf. Richte das Ding auf den Fernseher. Äh, ich zock am PC. Dreckscheater. Nintendo DS meint er natürlich. Oh. Ich bedanke mich. Habt ihr eigentlich als, als Kinder mal einen Regenwurm gegessen? ist ein Pilz, ein Pilz, ein Pilz, ein Pilz! Und das ist die Eisvulkangalaxie. Oh, die ist epic. Junge! damit! Nein! Du SPAST! Zweimal gestorben in der hunde galaxie Ich glaube, mein Schwein stirbt. Wieso habe ich eigentlich in diesem Level nie eine verdammte Orientation? Ich glaube, das stimmt was nicht. Ein Treffer reicht schon aus und wir sind... Nein! Warum kann ich nicht einfach das Maul halten? Bisschen heiß. Es ist so gay. Muss ich es echt so ausdrücken, hey. Da sind 3, 4, 5, 6, 7, 300. Nein. Das war einmal bei, bei Profi-Blase gefailt. Alter. Es tut in meinem Spielerherz weh. Naja, ändern kann man es nicht. Schuld, definitiv bei mir, muss man es dann halt auch einfach mal akzeptieren. Auch ich, der so viel Stolz hat beim Spielen, muss Fehler einsehen. Denn nur wer Fehler einsieht, der ist professionell und der weiß, dass er noch irgendwo normal ist. Weil niemand kann alles schaffen. Klar, das ist hier möglich. Es ist zwar auf den ersten Blick hin vielleicht krass und für den einen oder anderen Spieler, der jetzt nicht so der äh, Cosplayer ist, wahrscheinlich auch schwer, aber ich muss sagen, normalerweise schaffe ich das schon im First Try. Das ist es halt schon der dritte und das ist dann schon irgendwo ein bisschen deprimierend für mich, aber naja. Ah, halt's mal! Kannst du nochmal sagen, es ist heute nur ein guter Tag. Heute ist ein guter Tag! Freaky, crazy! Ich will da jetzt einen Haken dran setzen. Thank you so much for watching my LP. Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Das war Stell Nummer 90, Trollolol.